Wie unsere Margarine selbst schon rafft. Ich jetzt überhole, ist auch ekelhaft. Doch just nach dieser Kurve dann fängt er zu überholen an. Was er noch gar nicht ahnen kann: sein Spiegel, der klappt sich gleich mal ran. Nach 200 Metern? Nee, jetzt fahre ich wieder bis zur Herrerstraße rechts rauf. Wieso? Ist nicht zu glauben. Verdrängelt ihr euch auch da rein, hörst du erstmal jeden Spiegelrennen, Idioten. Ihr könnt zufrieden sein, dass ihr nichts kaputt gemacht habt. Aber ganz ehrlich, war ich hat drauf bestanden ranzufahren, in Ruhe mal zu kicken, eventuell ist ja der Lack beschädigt. Das wisst ihr du so schnell ja nicht. Äh, die Menschen, die sind einfach zu hoch entwickelt für uns. Ja, das können wir nicht nachvollziehen, sowas. Die ticken auf einer anderen Ebene. Hier zum Beispiel wird bis zur Kurve gewartet und erst dann verboten überholt. Mega. Gibt so ein gruseliges Video auf YouTube, wo ein Notarzt auf der Kreuzung volle Möhre von der Seite weggesammelt wird und hier haben die Beamten den Idioten zum Glück noch gesehen. Boah, Alter. Der Trauer, hat gesehen? Das hätte genau gepasst. Was für ein Spaß. Ihr hört in den Knast, weil jeder ihn hasst. Hier, guck mal, da ist ein Tier mit einem Hirn so groß wie eine Erbse und klüger als so mancher Mensch. Macht nicht viel in der Stadt. Ist hier eine Reha-Klinik oder wat? Von Alter, was? Warte, was um ist ich bin das? Reha? Was für ein Kannst du verlaufen? Wir wir <lacht> in Na, dann schnell den Retungswagen rufen, der kann das reanimieren, wieder nach Hause zu laufen. Kennst du das, du fährst hier müdlich die Street along und dann schiebt sich dir so ein Arsch in den Weg? Alles Auto, Bro. Man kann ja über alle reden, ja, aber dafür müssen auch beide die gleiche Sprache sprechen, wa? Nebelschlussleuchten ohne Sichtbehinderung einzuschalten kostet Geld, also hilft Christian mal eben beim Sparen. Entschuldigung, du hast die Nebelschlussleuchte an. Nebelschlussleuchte. Nebelschlussleuchte. Nebel. Okay, danke, bitteschön. Das ist geil. <lacht> Diese Digger, die dir aufzeigen, wie schnell du bist und ob das gut oder schlecht ist, in dem Fall stehen da warum auch immer 400 Stück und jeder will was anderes von ihm. die Buchen, die gehen gar nicht. Aber im Westen war wirklich ganz zum Schluss die Alter. Hä? 38 ist grün, da ist es rot, da ist es wieder grün. Könnt ihr euch mal entscheiden? Was denn jetzt? Extra voll, Wer denn jetzt? Erlaubt oder nicht erlaubt? Ja, das war fies, kann man manchmal nicht sehen. Vor allem, wenn der dahinter so dicht am Po des Vordermanns klebt. Warte, Den hab ich nicht gesehen, war durch den blauen. Hab ich nicht gesehen. Ja, alles gut. alles gut. Also, nur um sicher zu sein, war, den hast du nicht gesehen? Hab ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen, halt klar. Na, ich weiß nicht, Ute. Lass mal lieber doch nicht da links lang. Okay, Herbert. Hier hätte der Taxi gerade aus ihr muss, ja und leider hat die Polizei gesehen, dass er abbog. Wir kennen die viel zu spät Abfahrer, aber extra abbrechen und wieder rein, um es noch enger zu machen, das ist ein Highlight. Junge, dein Herz? Dein fucking Herz? Ey. Warum? Fuhr so? wohl zuvor bereits unsicher durch die Gegend, ja, und dann gleich mit Fremden kuscheln wollen? Also, manche Leute. Das ist eine Verbildlichung von Magen-Darm, ja? Der Mann muss halt sofort auf den Topf. Für Moskau, Hilfe für Kiel, die hier aber auch mit heiko, weil wenn er uns nun gerammt hätte, werdet per se nur ärgerlich und nicht weiter dramatisch. Solange man angeschnallt ist, bist du aber hörbar nicht. Und da wird so ein scheinbar harmloser Aufprall sehr gefährlich. Ja, also an alle da draußen, auch wenn du die Karre nur umparkst, meinetwegen in derselben Straße vier Meter weiter anschnallen, ja, kannst du mir später danken, wenn du dann doch mal irgendwo gegenfährst und eben keine gebrochene Nase hast. Meine sehr verdammten Ehren und Harmen zu ihrer Linken einige Niederländer, die sich leider nicht zu benehmen wissen und wenig später scheinbar die fenster öffnen wodurch klar wird dass die niederländische kost offensichtlich sehr auf bohnen basiert oder was sagst du las mal eine nase da kannst du nur noch im kopf schütteln und hoffen dass dadurch etwas hirn von einem selbst bei den bedürftigen landet Also, ich finde zwar mega lieb, dass man mich und meinen Kanal supportet, war aber extra andauernd eng abfahren, damit das andere einfangen können und mir schicken. Das geht dann doch zu weit, ey. Das Späßchen. Nun Kurze Frage, wie es erwartet werden soll? Wie man es eigentlich macht versus wie man es macht, wenn man zu viel Geld für neue Spiegel hat. Ja, weh, es war nicht so schlimm, kann es aber werden. Ist eine Prinzipsache, ja? Kurz warten bringt niemanden um, immer mit der Ruhe. Paragraph 5 der Straßenverkehrsordnung. Ja, Absatz 5. Außerhalb geschlossener Ortschaften darf das Überholen durch kurze Schall- oder Leuchtzeichen angekündigt werden. Ja, und dafür da darf natürlich keiner geblendet werden, aber sonst wird es ja auch wohl nicht überholen, ne? Weil da kommt ja dann einer entgegen. So, das erübrigt sich also. Nee, aber ne, du darfst tatsächlich kurz Hup-Hup oder hier Lichthupe geben, ja, wenn du überholen willst. Das ist kein Pöbeln, das ist erlaubt. Ja. So, jetzt habt ihr vielleicht was dazugelernt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, äh, was ist denn das für ein Verkehrszeichen? Ja.